Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Äh, heute im Schnee. Ja Schnee, ich liebe Schnee. <lacht> Mal sehen, wie es wird. Nico war schneller wie ich, deswegen hat er das Intro gemacht. Aber es ist so geil, der erste Schnee, also der erste richtige Schnee und das erste Fläschchen alleine macht mich schon immer glücklich. Ein Seifen. Oh no. Das sind so Sachen, die sind überflüssig. Weil danach ist alles nass und fest. Yeah, es wird schon mehr. Ich liebe Schnee, ist so gut. Die müssen wir noch ein bisschen überzeugen, glaube ich. Nee, das passt schon. <lacht> er ist noch im Sommer und Palmenfeeling. Oh, und jetzt kommt Schauer. der große Schneesturm. Ja, ist ja geil! Meter, oder? Ist mega gut, ist einfach nur mega gut. So ca. 200 Höhenmeter weiter oben ist es noch mal um einiges mehr Schnee. Da sieht man einfach, dass es schon früher angefangen hat. Und jetzt ist es so richtig winterlich. Einfach perfekt. So, im Wald ist jetzt wieder ein bisschen weniger Schnee. Da tun wir uns wieder leichter beim Fahren. Ich glaube, wir werden raufkommen. Hey, ist es ist nicht einfach idyllisch, wenn der Schnee so knarrt. Und es ist einfach nichts los. Und die Bäume sind so eingeschnallt. Jetzt sind wir so richtig im Schneetunnel, wie wenn die Bäume spalier stehen würden für uns. Juhu, oh no. Zum Glück bin ich, ach so, Schneeball. Nicht dahinter, weil dann fliegt immer alles vom Baum runter. Nee. <lacht> Nein! Schon ein Opfer. Schaut mal, was für perfekte Flöckchen jetzt einfach gerade runterfallen. Hier hat es die perfekte Schneetemperatur. Die Bergfechsen unter euch wissen ja sicher, es schneit nicht bei jeder Temperatur gleich gut. Und so um die 0 bis minus 3 hat es halt diese richtig schönen das dicken Flöckchen. So ist es. Danach werden sie dann so funselig und schneit es auch nicht mehr richtig. Schaut mal, wen wir gerade getroffen haben. Weil Schnee zieht uns alle aufs Rad. Oh no. Die letzten Meter zum Gipfel waren noch mal eine echte Herausforderung, aber auch das haben wir geschafft. Für wen war die Herausforderung? Naja. <lacht> Juhu, oben oh, sind Nico kämpft noch ein bisschen. Ah, mit der Ausrüstung, er muss die Schuhe sauber machen, weil er hat noch keine tex schuhe an. Ihh, drehst du die Kamera? <lacht> Oh, Ja, <laughs> <laughs> yeah, I have grip. Thank I have a grip. off there. We yeah. got Und was gibt's heute Gutes? Wir haben uns auf neue Ufer gewagt. Mhm. Was sind es? Mhm. Mega, alles selbst gemacht. Man glaubt es kaum. Ah ja, stimmt gar nicht, die Roladen hat die Metzgerin gerollt. <lacht> und hat schon in der halben Stunde ist fertig, gell? Ja, passt schon. Gibt's in einer halben Stunde. Leider geil.